Wozu kann ich in Lime Survey den Fragentyp Dualmatrix nutzen? Mit der Dualmatrix haben Sie die Möglichkeit, im Prinzip den Befragten zwei Fragen auf einmal zu stellen. Und Wir gucken uns einfach mal ein Beispiel dafür an. Dafür gehe ich hier auf Frage hinzufügen innerhalb meiner Umfrage und kann dann hier zunächst mal einen Code für die Frage eingeben. Ich nenne das jetzt einfach mal Dualmatrix. Sie können natürlich dann da eine inhaltliche Beschreibung reinsetzen. Und hier auf der rechten Seite kann ich den Fragentyp auswählen. Da gehe ich unter den Matrixfragen auf Dualmatrix sieht man auch schon ungefähr, wie die Dualmatrix dann aussieht. Man hat hier verschiedene Teilfragen und hier hat man dann zwei Skalen, zu denen man etwas abfragen kann. So, dann gucken wir uns jetzt mal einfach ein Beispiel an. Ich werde jetzt gleich einen Fragetext eingeben. Und zwar sowas wie, kennen Sie die folgenden Programme und haben Sie sie bereits benutzt? Ich möchte also zwei Fragen stellen. Das könnte ich auch auf zwei Fragen aufteilen. Ist auch meistens sinnvoller. Aber bei der Dualmatrix hat man eben die Möglichkeit, das beides in eine Frage reinzupacken. So, jetzt gehe ich hier oben auf Speichern. Und dann werde ich jetzt hier direkt darauf hingewiesen, dass ich noch Antwortoptionen definieren muss und dass ich Teilfragen definieren muss. Das kann ich hier direkt über diese Links machen. Ich kann auch hier oben auf Antwortoptionen bearbeiten und Teilfragen bearbeiten klicken. Ich fange mit den Teilfragen an und da gebe ich jetzt die Programme ein, die ich abfragen möchte. Ich gebe einfach jetzt mal ein Programm 1. Hier kann ich dann ein weiteres Programm hinzufügen und dann schreibe ich einfach mal ein Programm 2. So, das soll erstmal für die Teilfragen reichen. Ich gehe jetzt hier auf Speichern und Schließen und als zweites möchte ich jetzt die Antwortoptionen bearbeiten. Und da sieht man jetzt hier, dass es jetzt zwei Antwortskalen gibt. Antwortskala 1 und Skala 2. Und ich möchte jetzt abfragen, ob die Leute das entsprechende Programm kennen. Also schreibe ich einfach mal, kenne ich als erste Antwortmöglichkeit und dann als zweite Antwortmöglichkeit kenne ich nicht. Hier nochmal der Hinweis, zu so kurz sollte man möglichst immer numerisch machen, damit das in der Software dann direkt als numerische Variable erkannt wird. Und dann wollte ich hier noch die zweite Antwortskala machen. Und da sage ich einfach mal, habe ich bereits genutzt. Und wieder eine Antwortmöglichkeit hinzufügen. Habe ich noch nicht genutzt. Speichern und schließen. Und dann können wir uns direkt mal die Fragenvorschau anschauen. So sieht die Fragenvorschau jetzt aus. Die Leute haben hier diesen Fragetext und dann haben sie hier diese Teilfragen. Also diese einzelnen Zeilen hier nennt man eben Teilfragen und dann nehmen diese zwei Skalen, einmal die Antwortskala 1 mit den zwei Ausprägungen und die Antwortskala 2 mit den beiden Ausprägungen. Zusätzlich hat man hier jetzt noch die Antwortmöglichkeit, keine Antwort. Das kann man wegnehmen, indem man die Frage als Pflichtfrage definiert und es gibt auch noch ein paar andere Optionen, die zeige ich jetzt mal kurz im Überblick. So, ich bin zurückgegangen zu dieser Frage und gehe jetzt hier oben auf Bearbeiten im Menü. Dort kann ich dann so die restlichen Einstellungen zu dieser Frage hier vornehmen. Das erste ist, wie gesagt, dass man hier einstellen kann, ob das eine Pflichtfrage sein soll, ja oder nein. Ich stelle ich mal auf ein und dann kann man hier eine Relevanzgleichung eingeben. Die Relevanzgleichung ist dann relevant, wenn man diese Frage nur einem Teil der Befragten stellen möchte, zum Beispiel denjenigen Befragten, die vorher eine Frage auf eine bestimmte Art und Weise beantwortet haben. Dann kann ich hier ein paar Sachen bezüglich der Anzeige einstellen, wie breit also diese Spalten hier angezeigt werden sollen. Dann kann man den Hinweis verstecken, damit ist ein kleiner Hinweis gemeint, mit dem gesagt wird, dass die Befragten eine der Antwortoptionen auswählen sollen. Das gibt es aber eigentlich bei dieser Frage gar nicht. Dann kann man hier die zufällige Reihenfolge auswählen. Und zwar ist hier gemeint eine zufällige Reihenfolge von den Teilfragen, also in dem Beispiel die verschiedenen Programme und auch der antwortoption Dann gibt es die Möglichkeit Wiederhole Antwortoptionen. Das ist nur dann relevant, wenn man eine ganz große Anzahl an Teilfragen hat. Also angenommen, man würde jetzt nicht zwei Programme, sondern 20 Programme hier abfragen. Und dann zwischendurch einmal die Antwortoption, also dieses kenne ich, kenne ich nicht und so weiter. Wenn man das nochmal wiederholen wollen würde innerhalb dieser Dualmatrix, dann könnte man das hier aktivieren. Diese Frage immer verstecken ist eigentlich auch bei diesem Fragetyp nicht besonders relevant. Könnte man also die Frage verstecken, sodass sie den Befragten nicht angezeigt wird. Dann gibt es hier noch ein paar Möglichkeiten, wie man die Darstellung anpassen kann. Da würde ich empfehlen, wenn Sie sich die nochmal genauer anschauen wollen, einfach mal ins Handbuch zu schauen. Da ist das nochmal genau beschrieben. Man kann zum Beispiel auch für diese einzelnen Skalen, also diese Antwortskala 1 und 2, die man da nebeneinander hat, kann man nochmal Kopfzeilen definieren oder kann das Ganze auch so umgestalten, dass es das nicht mehr als einzelne Listen zum Anklicken angeboten wird, sondern als Dropdown-Menü, also als aufklappliste. So, dann kommen wir zum Punkt Logik. Dort kann man einmal eine minimale und eine maximale Antwortzahl angeben. Das heißt, man kann sagen, dass die Befragten mindestens so und so viele Kreuzchen in dieser gesamten Dualmatrix-Frage setzen müssen oder höchstens so und so viele Kreuzchen setzen dürfen. Und Dann hat man hier noch die Möglichkeit, Matrixfilter zu erstellen. Bei Matrixfilter geht es darum, dass man die Teilfragen hier in dieser Dualmatrix-Frage aus einer vorhergehenden Frage generiert. Man hat also vorher schon eine Frage gestellt. Meistens ist das dann so eine Multiple-Choice-Frage, wo die Leute bestimmte Sachen anklicken sollen und nur die Sachen, die in dieser vorhergehenden Multiple-Choice-Frage angeklickt wurden, sollen in dieser Dual-Matrix-Frage hier überhaupt als Antwortmöglichkeit angeboten werden. Dafür dient also dieser Matrix-Filter und den kann man hier definieren, indem man entweder einen Ausschlussfilter macht, dass also nur die hier in die Dual-Matrix-Frage übernommen werden sollen, diejenigen Teilfragen, die eben nicht vorher angeklickt wurden oder die, die, die vorher angeklickt wurden, das ist dann der Matrixfilter. Und dann kann man noch sagen, wie mit den Teilfragen umgegangen werden soll, die nicht aktiviert wurden, ob die dann versteckt werden oder deaktiviert werden sollen. Mit dem Verstecken ist gemeint, dass solche Teilfragen, die nicht ausgewählt wurden, gar nicht angezeigt werden. Und mit dem Deaktivieren ist so ein Auskronen gemeint. So, und dann gibt es noch den Randomisierungsgruppenname. Das ist immer dann relevant, wenn Sie diese Frage mit anderen Fragen in der zufälligen Reihenfolge den Befragten anbieten wollen, dann schreiben Sie in alle diejenigen Fragen, die zusammengemischt werden sollen, sozusagen denselben Randomisierungsgruppennamen rein und dann wird für jeden und jede Befragte das in zufälliger Reihenfolge dann angezeigt. Und bei Sonstiges geht es dann ums Drucken und um den SPSS-Export und bei den Statistiken geht es um die Anzeige von Statistiken, wenn man die hier innerhalb von LIME-Survey anzeigen lassen will. Soweit als kleine Übersicht zur Dual-Matrix-Frage. Viel Erfolg bei der Anwendung.